wir gerade mit hoher Wahrscheinlichkeit zur 30.000er Marke laufen und wie das Ganze vorhersehbar war, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen hier als erstes den 15 Minuten Wave Reader an und da sehen wir, wenn man mit dem Wave Reader gehandelt hätte, dann hätte man hier einmal das wunderschöne Cell Setup mitnehmen können mit Take Profits und hier ein weiteres, welches aber nicht so lange gegangen ist. Es gab zwischendurch neutrale Bereiche und hier haben wir dann zwei Buy Setups, die uns die Chance gegeben haben, hier diese Bewegung mitzunehmen. Wir sind schon ein bisschen länger in dieser Bewegung drin. Als erstes würde ich dafür ein einmal kurz in den Academy-Chat reingehen, beziehungsweise in die Academy selbst bei Discord. Wir schauen uns an, was dort gepostet wurde. Und zwar am 9.3.2023 habe ich das hier gepostet, Ja, dann habe ich wiederum das hier gepostet und habe dann zu guter Letzt noch ein Update rausgehauen, in dem wir darüber gesprochen haben, dass hier unsere Entry-Zone für eine Long-Position ist und diese natürlich dann auch dementsprechend ähm, ja wahrgenommen wurde. Hier sehen wir, dass der Zielbereich komplett gefüllt wurde und im Anschluss habe ich noch mal geteilt, was mein Forecast im Allgemeinen jetzt aktuell ist. Da waren wir hier unten in dem Bereich, da habe ich das hier schon gecallt, dass diese Bewegung hier kommt. So, dann hatten wir die VPI-Daten und einige andere Wirtschaftsdaten, die sind äh, zum großen Teil bullig ausgefallen und das hatten wir dann auch angekündigt. Ich habe dann am 10.3. darüber gesprochen, dass wir hier mögliche One-Two-Bewegungen sehen und äh, diese dann dementsprechend immer im DP korrigieren und dann nach oben weiterlaufen. Das Ganze ist dann auch eingetreten. Wir haben dann ähm, den aktuellen LJ-Wellen-Count hier nochmal geupdatet, hier beziehungsweise nochmal ähm, neu gepostet. Dann haben wir hier nochmal den Log-Chart. Ähm, mit Elliot Wellen Count, wo es auch perfekt gepasst hat. Und, ähm, dann haben wir hier mehrere Videos, in denen wir darüber gesprochen haben, dass wir im Tages-, äh, im, äh, Stundenchart hier einen Buy bekommen haben beim Wave Reader. Wir haben dann die, ähm, Waveline angelaufen und sind von dort aus dann langsam, aber sicher nach oben. Oben gelaufen und ja zu guter letzt hatten wir dann gestern noch das video das ich hier gepostet habe und oh, heute das nächste video ähm, aktuell sieht es wie folgt aus ich gehe dafür einmal in den 1 stunden chart dauert immer ein klein bisschen bis es fertig geladen ist also wir hatten hier short setup definitiv win bullisches setup minimal ins loss gelaufen dann haben wir hier bearisches setup win Bullisches Setup mit Re-Entry bei Bybit, pumpt nach oben, zweimal Take Profits, indem man schon mal, oder beziehungsweise sogar dreimal Take Profit, wo man schon mal Gewinn mitnehmen hätte können. So, wie ist das Ganze jetzt predicted, wie ist das Ganze jetzt vorhersehbar gewesen? Und zwar gehen wir dafür in den 4-Stunden-Timeframe und einmal in einen anderen Chart, und zwar den Index-Chart. Ich mache den Wave Reader aus, das ist ähm, die Admin-Version, kann äh, nicht wundern, das ist genau dieselbe wie die öffentliche, nur ich habe die halt eben jetzt hier noch offen. So, wir schauen uns an, was hier unser Call war. Und zwar unser Call war, dass wir hier eine ABC nach unten sehen, Welle 4 abschließen und dann mit einer weiteren Impulswelle nach oben gehen, um in den Bereich hier oben reinzukommen. Ganz wichtig, alles was ich in diesem Video zeige, ist aus der Vergangenheit, außer das, was ich euch jetzt gerade zeige. Wer in dem letzten Update auf mich gehört hat, der hat hier definitiv gute Gewinne mitgenommen. Die aktuelle Situation sieht wie folgt aus. Wir warten hier gerade darauf, dass die Welle 5 erreicht wird, um ein Short Setup zu bilden. Und dieses Short Setup ist in dem Falle hier in diesem Bereich. Ja, Warum mache ich das Ganze wieder öffentlich? Ich habe keine Lust, dass viele von euch hier in eine Bullenfalle reinlaufen und ich denke, dass ich so ein bisschen was für den Support, den ihr mir gibt, zurückgeben kann. Wenn ihr Interesse habt, immer die neuesten Informationen an erster Stelle zu haben, den Wave Reader zu nutzen und damit wirklich profitabel am Markt zu werden, dann kommt in unsere Telegram-Gruppe. Ihr habt hier die Möglichkeit, mitzuschreiben, mitzulesen. Ich habe hier dieses Setup geteilt gehabt. Ich zeige es einmal kurz, damit es auch geglaubt wird. Und zwar war das zu dem Zeitpunkt hier. Das war am 9. März. Ich habe es mit euch geteilt und äh, wer dabei war, hat definitiv wirklich schöne Gewinne gemacht. Ich zeige jetzt einmal kurz meine Position von heute Mittag. Das waren 21.885 US-Dollar im Plus. Und ähm, hier haben wir noch einen zweiten der seine Position reingepostet hat. Ähm, ich habe hier oben drüber geschrieben, na, auf Papa gehört. Und er hat geschrieben, für den Trade nenne ich dich, wie du willst. <lacht> ja, sehr geil. Ähm, ich antworte auch gleich hier auf die Nachricht. Also bitte kurz Geduld. Also, wie gesagt, wir sehen hier aktuell den Bereich als mögliche Zielzone. Und wenn ihr immer informiert werden möchtet, was der nächste Schritt ist, dann seid ihr in der Academy auf jeden Fall richtig aufgehoben. Nutzt die Chance, schaut in der Gruppe vorbei, geht hier oben auf die angepinnte Nachricht, stimmt für euren Zugang ab und dann steht der ganzen Sache nichts mehr im Weg. Wir werden euch kontaktieren und dann dementsprechend mit euch alles weitere durchgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Ganze und vor allen Dingen diskutiert doch gerne mit mir über eure möglichen Szenarien. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euer Mr. Sagitario von der Bulvers Bear Academy. Macht's gut. Tchau.